Ich will euch heute ein bisschen was zum Beruf Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice sagen, was so dazugehört und um was es sich in diesem Berufsbild überhaupt dreht. In diesem Beruf ist es wichtig, dass man im Team arbeiten kann, ein wenig handwerklich begabt ist und auch dem Kunden gegenüber sehr freundlich ist. Also die Arbeitszeiten, die kann man so nicht konkret benennen, in der Regel von 8 bis 17 Uhr. Aber man muss dazu sagen, der Tag ist erst dann vorbei, wenn der LKW quasi leer ist. Man arbeitet auf dem LKW und beim Kunden zu Hause, da man ja quasi das kundeneigene Möbel transportiert und diese natürlich in der neuen Wohnung erst abstellen muss. Man arbeitet quasi nicht hier in der Firma oder so. Die Ausbildung ist schon körperlich anstrengend, man sollte auch belastbar sein. Man muss zwar nicht jeden Tag ein Klavier tragen, aber auch Kartons und ähnliches können schwer sein und gerade bei der Montage muss man auch den einen oder anderen Schrank mal selbst bewegen. Also mich hat äh, handwerkliche Arbeit schon immer interessiert und dann bin ich halt auf den Beruf gekommen und habe dann ein Praktikum gemacht und mir hat es sehr so gut gefallen, dass ich direkt eine Ausbildung machen wollte. Ja, man sollte schon handwerklich begabt sein und ist ziemlich belastbar. Und man sollte sich auf flexible Arbeitszeiten einstellen. Also ich schließe euch jetzt ein elektrorad auf drei Phasen an. Also das sind die gängigen Größen. Das ist eine Phase, zwei Phasen, drei Phasen. Die Phasen ähm, stehen für die Anzahl der Kabel, also der schwarzen und braun. Und ja, dann fange ich mal an. Also ich teste erstmal, ob ich überhaupt Strom Wir kommen jetzt zu den Verpackungsmaterialien. Also hier haben wir zum Beispiel solche Koffer, die nehmen wir meistens für Porzellan und Glas und derartiges. Dafür braucht man nichts, also nur den Koffer, kein Papier, keine Folie, nichts. Also man macht die nur zu. Und dann ist alles gut verpackt.